Ich mag die Tür aufmessen. Bitte. Bitte. Bitte. Das war bestimmt ein, ein Test. Das ein Alle Mannes Fenster. Alle Mannes Fenster. What? <lacht> was für ein Lärm. Ich sehe mich jetzt schon Zeit haben, äh, Ja, warte. Ja, ist so also, hey, aber erstmal und was wir gerade erleben: mhm. äh, Neben dieser Party am Fenster mhm. haben noch andere Leute noch, auch noch eine Party. Äh, gerade am Laufen. Wir sind in einer sind alten Fabrik. Ja. Hm. Keine Ahnung, was es hier läuft. Löcher. Noch wie ein Silo aus. Wie ja. Oh, diese Du in hey, Du big way Is you really aus ich will nur reinpinken. Lass rein. Lass Wir sind ja alle okay, mit weg. Wir sind Männer hier nicht. So, okay. Geh rein. Geh rein. Mahlzeit. Mahlzeit. Ja, darf fragen, was da los ist? Darf fahren, was? Darf fragen, was da los ist? nichts. Wir sind von der Polizei, hier. Gibt es hier eigentlich noch mehr Teile, wo man reinkommt? Oder nur der eine Block hier? Gegenüber ist noch eine ein Bunker. Ja. Ja, das hört sich doch interessanter. Wollen Sie schon nach oben? Nee. Also, ja. Wir noch, noch so eine Treppe nach oben. Also, wir können ganz runter, dann gehen Sie noch. Äh, dann gehen Sie geradeaus, also Ja, und dann also das noch mal die Treppe hoch, hoch. Und dann die Okay. Ja, oder, ja. also, um ausgerichtet zu werden, brauchst du noch da drüben gegenüber dem Zungen Was, dann ist, was denn mit, ist denn mit der Villa da hinten auf der Wiese? Ja, da kommen wir auch. Ja. Sagt der Bauer was? Nö. Nö. Nö. Da ja. also, das ist leer, das ist leer das ja. da sind ja, wir einfach schon alles. Okay. Ja. Alles okay, klar. das hier. ist da? ja. Gehen wir mal weiter? Viel Spaß noch. Vielleicht ist wirklich nicht, nicht, nicht, nicht dass wir jetzt nach Autogramm gefragt werden. <lacht> <lacht> ja, das sind, das sind alle. Das ist Süß. Ganz süß. Ganz süßen. Aber also, ich hab mich da ganz vorne verpasst, weißt du? Ja, ne? Ja, oh, die sind eine <lacht> Tasche drunter. Ich wollte nicht verschluckt, welche Saubergeruch Ey Leute, wie heißt auf YouTube? Ich mag's etwas. Da bin ich ein ganz großer Freund davon. So. Jetzt müssen wir erstmal die anderen wiederfinden. Die irgendwo sind. Ja, sie wo seid ihr denn? Am Auto schon? Ja, ich bin nur eben noch in der Bude drin. Die Kitty's haben mir. Ja nee, also von hier klappt das nicht. Da muss ich ja schon rausblättern hm? Die Kitty's haben nämlich noch in das Gläser raten. Aber ich komme jetzt gleich mal, gleich mal raus. Hat sie jetzt Hunger? Hat sie doch Hunger? Fühlst du noch? Ja, ich will noch. Hat sie jetzt ernsthaft gesagt zu mir, sie hat Hunger? Aber vorher? Nee, ich <lacht> Frauen. Das letzte Abenteuer, der Menschheit. Das letzte Abenteuer? Ja. Also also gibt's nur nicht viel Zeit. Ja. <lacht> ich bin selber seit dreieinhalb Jahren dabei, ja. Irgendwie.